Bevor wir jetzt abstimmen, noch einmal auch vom Präsidium herzlichen Dank auch für ihre Wenn Sie, jetzt nicht, wenn Sie jetzt nicht aufhören zu klatschen, muss ich weinen, dann brauchen wir ganz viele Taschentücher. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber Bruder Lomberg hat erst nochmal das Wort. Also wir halten bis 15 Uhr geblieben und soweit haben wir noch Zeit. Also vielen Dank nochmal für alles, was Sie für diese Landespflichten getan haben. Und das andere kommt dann bei der Verabschiedung im Vielen Dank. Hier ist weh ums Herz, das habe ich Ihnen gesagt. Und es ist ja ein gutes Zeichen, was schmerzt, heißt auch, dass man verbunden war. Und wir bleiben miteinander verbunden. Und darüber bin ich sehr froh und auch dankbar, dass wir so voneinander dann Abschied nehmen können. Danke auch für alle Begegnungen und Gespräche während dieser Synode und Ihnen und versichern. Vielen Dank. Gottes Segen. Und ich freue mich, wenn wir uns im Juli dann sehen. Und danke für alle Zeiten der Verbundenheit.